In BigBlueButton gibt es die Möglichkeit, Umfragen durchzuführen. Für diese gibt es unterschiedliche Anwendungsfelder. Sie können beispielsweise Vorwissen, Meinungsbilder oder Erwartungen abfragen, welche dann die Grundlage für eine Diskussion sein können. Auch ist es möglich, Wissenvermittlung bzw. das Verständnis zu überprüfen. So können Sie, nachdem Sie einen Sachverhalt erklärt haben, den Studierenden mit einer richtig-falsch-Frage die Möglichkeit geben, ihr Wissen zu überprüfen. Auch schnelles Feedback kann darüber eingeholt werden, zum Beispiel zu den aktuellen Themen, der Stimmung oder auch als Lehrevaluation. Die Vorteile von Umfragen sind, dass dadurch Studierende zur Beteiligung aktiviert werden. Auch können bei regelmäßiger Verständnisüberprüfung die Studierenden ihren eigenen Wissensstand besser einschätzen und auch für den Dozierenden ist dies eine schnelle Form der Rückmeldung. Nachteilig ist, dass nur einfache Abfragen möglich sind und keine komplexen Inhalte. Zudem können im BigBlueButton nur einfache Antworten ausgewählt werden. Das bedeutet, Sie können zwar mehrere Antwortmöglichkeiten geben, es kann jedoch immer nur eine angeklickt werden. Also wie in einer Single-Choice-Frage. Die Ergebnispräsentation erfolgt im BigBlueButton direkt auf der aktuellen Folie. Diese ist dann für alle sichtbar. Sie kann jedoch nicht exportiert oder heruntergeladen werden. Deswegen empfehlen wir Ihnen, einen Screenshot, also eine Bildschirmaufnahme davon zu machen, dieses eigentlich in allen gängigen Betriebssystemen integriert. Im BigBlueButton gibt es unterschiedliche Umfragetypen. So können schnelle Ja-Nein- oder richtig-Falsch Umfragen gestellt werden und Umfragen, in denen die Antwortmöglichkeiten von 2 bis 5 variiert und mit A bis E durchnummeriert sind. Zusätzlich können wir sie die Antworten auch direkt hinterlegen, in der sogenannten benutzerdefinierten Umfrage. Das schauen wir uns später noch einmal genau an. Wenn Sie planen, die Umfrage auf einer Folie vorzubereiten, sollten Sie daran denken, an der unteren rechten Ecke Platz für die automatische Ergebnispräsentation zu lassen. Schauen wir uns nun an, wie man eine vorbereitete Umfrage durchführen kann. Ich habe auf dieser Folie eine Frage und fünf Antwortmöglichkeiten, die von A bis E durchnummeriert sind. Um eine Umfrage zu starten, müssen Sie Präsentatorrechte haben. Starten können Sie diese über das Plus- und dann auf Umfrage starten klicken. Hier sehen Sie nun die Auswahl der Umfragetypen, die ich Ihnen eben gerade erläutert habe. Zu meiner Umfrage passt nun die Auswahl A bis E. Sobald ich darauf klicke, wird die Umfrage gestartet. Den Studierenden wird nun ein Pop-up mit den Möglichkeiten A bis E angezeigt. Sie sehen aber gleichzeitig auch noch die Präsentationsfolien, sodass die Zuordnung möglich ist. Wenn die Studierenden abstimmen, sehen wir dies in der Übersicht, sowohl die absoluten Zahlen, auch als die prozentuale Verteilung. Im unteren Feld sieht man, wer bereits abgestimmt hat und mit welcher Antwort. Anschließend können die Umfrageergebnisse veröffentlicht werden über diesen großen blauen Button. Diese werden dann in der unteren rechten Ecke der Folie für alle angezeigt. Die Ergebnispräsentation verhält sich wie Annotationen im Whiteboard. Das bedeutet, sie bleiben auf der aktuellen Folie. Wenn ich eine vor- und wieder zurückgehe, sehe ich die Ergebnisse noch und ich kann sie löschen über den Mülleimer an der rechten Ecke. Diese Ergebnisse würden wir Sie bitten zu screenshotten, wenn Sie sie behalten möchten. Ich schließe das jetzt noch einmal und wechsle zur nächsten Folie. Ich habe hier jetzt einmal eine benutzerdefinierte Frage. Dazu habe ich nur die Frage auf die Folie geschrieben, diese könnten Sie aber beispielsweise auch mündlich einfach ansagen. Für eine benutzerdefinierte Umfrage gehen Sie auch wieder auf das Plus und auf Umfrage starten wählen dann aber im unteren Feld Benutzerdefinierte Umfrage aus. Hier können Sie nun die Antwortoptionen selbst hinzufügen. Also in diesem Fall schreibe ich jetzt einmal sehr gut, gut, mittel, gar nicht. Und wenn ich unten auf Benutzerdefinierte Umfrage starten klicke, wird diese direkt für die Studierenden sichtbar. Ich sehe nun also wieder, wer bereits teilgenommen hat und wer noch nicht. und kann auch hier wieder die Umfrageergebnisse veröffentlichen. Diese Art der Umfrage ist vor allen Dingen dann praktisch, wenn Sie Umfragen spontan durchführen möchten und die Umfrageoptionen vorher noch nicht auf einer Folie vorgegeben haben. So kann dann nämlich genau der Text abgestimmt werden und nicht nur das ABCDE, das verglichen werden muss. Ich schließe das jetzt wieder und ich möchte Ihnen nun noch einen besonderen Fall zeigen. Und zwar hatten wir bereits vor zwei Folien, auf einer Folie die Wörter Ja und Nein stehen direkt hintereinander, hier oben. Dann erscheint unten links neben dem Plus noch ein weiteres Icon, auf dem Schnellumfrage steht. Wenn ich darauf klicke, kann ich hier schnell die Ja-Nein-Umfrage starten. Das bedeutet, wenn Sie auf einer Folie vorhaben, eine Ja-Nein-Umfrage zu starten und das nicht extra über das Plus machen wollen, können Sie auch hier dann sozusagen die Abkürzung nehmen. Ich darauf klicke, startet die Umfrage wirklich direkt, man muss nichts weiteres klicken und man sieht auch hier wieder die Antwortmöglichkeiten der Studierenden.